Ich bin nicht drüber Ja. Schau mal los. Ich bin Ich ist Kannst du mich noch sind die Letzte bei Ja. du auch. Das machen noch nicht. <lacht> auch oh, das ist ja wirklich, Das ist ja ja der